Die ganz besonderen Spiele, die dir das ganz besondere Ende erreicht haben. Seit Jahren bin ich fasziniert davon, wie so und Spiele im Allgemeinen Geschichten auf einer Weise erzählen können. In den drei Minuten. Ey, ihr könnt das. Ich kann das ja auf Twitter vielleicht pausen So. Können wir nicht da deinen. Bitte zurücksetzen, um die virtuelle Maschine zu reparieren und zurück. Wait. What do you mean with virtual machine, Herr? Okay, side story, let's begin this side story because I don't know what will happen here. Oh that music. Oh, okay, where are we? Okay everyone. The literature club is starting. The beginning Let's all have a seat and take attendance, okay? Uh I'm Mr. Bay Club. Who knew it would be so difficult to start a new club? I feel worse with every day that passes without anyone coming in. Uh, um hello? Oh, suddenly a voice causes Monica to snap away. Oh, oh my gosh, I'm so sorry. I never do this. <laughs> is this the Neppy Club? Ohio, is this a Shubu or Ohio Natsuki? Is that your name? Yeah. Let's wipe to the music. No, this is... When I got suddenly, embarrassed to admit that this is, in fact, the Literature Club. This is the Literature Club. Yay, I thought I got it wrong for a second. I'm super sorry. It was like so unprofessional of me to do that. Don't apologize. I do that all the time. Oh. Um, did I miss the club meeting? Where is everybody? Well, about that. This is everybody. Really? Just you? But we're getting more members. I'm working really hard on it. Hold on a second. If it's just you, that means I get to be the vice president. Wait, vice president? Um, what are your qualifications? Well, I'm better at napping than you. I mean, that's a fact, actually. As President Monaghan ensures that she's the first to arrive to the clubroom, but she finds herself waiting longer than expected for a salary. It's been 10 minutes already. Maybe Siri changed her mind about joining? No, that can't be. She was so excited yesterday. But I'm getting kind of worried. Suddenly, Siri he comes bounding through the door. In her hand, she's holding a sheet of paper. Sorry, I'm late. I'm here. It's okay. Welcome back. And Siri spins over to Monica and passes the sheet onto Monica's desk. Oh, what's this? Take my hand. Take my hand, take me forward, take me to your dreamland. Caution me to watch my step, so I can't look back at my footprints. Climb the stairs ahead of me, I'll look up to you. The more I look forward, the more I look up, the more I can lend to you. If you can trust me to follow your pace, I'll trust you to set it. If you can trust me to lend you a smile, I'll trust you to return it. Take my hand, take me forward, take me to your dreamland. This is really good. You wrote this theory? Oh, of course. Wait. Wait, no. That's the wrong side of the paper. Huh? I wasn't ready to share that yet. I'm so embarrassed. Monica flips over the paper. Written on the other side is a list of ideas for recruiting new club members. Oh, so this is what you meant to show me. But I'm curious now. Do you read poetry often? I do, but... Wait, what? I'm sure I'm not... Anywhere near as good as it, edited you are. <laughs> really? I'm actually terrible at writing, writing poetry. I've never written anything I was happy with. Like I always, re I always read it again after a week after I write it, and I'm like, "Wow, this is so stupid." <laughs> you want to go over this recruitment brainstorm together. My brain stormed so hard it was like a brain hurricane. My brain is a natural disaster. <laughs> Terry dashes out of, the, out of the room, leaving Monica mentally alone. Monica sighs and starts jotting ch her thoughts on a sheet of paper. Express yourself. Be who you want to be. Make new friends. I was Discover a new year. Discover your heart. Open your heart. Sorry. No. Write your heart out. That sounds weird. No. Write into your heart. Write the way into your heart. Write the way into his heart. Oh. <laughs> Join the literature club write the way into your heart. wow that's lame. Monica! Huh? You startled me. Sorry, but it's so important. On the way to my classroom, there was a girl reading a book! Wait, what? So first, so after say, it came... The club that I need the most? I don't get it. I just want to start a club with more passion. Something that I could use to help lead people to happiness. Literature is the key to that. Because it's the window to the real person inside of us. Underneath the person who's forced to always smile and blend in, the person who's forced to be perfect. Huh? Monica suddenly noticed a folder on the floor by the by her desk. Did already leave this spine? I hope it doesn't have her homework in it. Monica worried. Monica opens the folder to check. Homes a folder of poems. Become the flower. A feeling of joy is a flower plucked from the ground. The color, the scent. It's so pretty in my hair. Every day I pluck some flowers as though they grew just for me. A lifetime of peace and nourishment. Yanked away in an instant. All for me, all for joy. I need more. I need more joy. I need more happy. Pluck, pluck, pluck. Every day. Pluck, pluck, pluck. So pretty in my hair. Pluck, pluck, pluck. You're going to die. And you too. Beneath my feet, a flower stands alone. It beckons beacons me to me. I twist the stem, stem freeing it from its clinging roots, caressing the final joyous moment between my fingers. But to what ends? I look in every direction. The field I stand in, the preposterous field, it's a wasteland. The fruits of my labor, the carnage of my joy. And that is why I've decided I must become the flower. What the? Wait, Sayori? Right? Another day passes in a flash. And it's already time for the next club meeting. Although Monica should have come up with a plan for today's club tasks, she hasn't been able to shake her guilt and anxiety after reading Sayer's poem. I'm so stupid. How did I let myself be the center of attention? Seri is going through these kinds of feelings, and I'm letting her comfort me instead of the other way around. What kind of club president does that? Ich habe die ganze Zeit nicht daran gedacht, mich nach ihren Gefühlen zu erkundigen. So viel zur der blöden Vision. Seri betritt den Clubraum mit ihren üblichen Lächeln. Aber als sie die niedergeschangene Monika sieht, weicht ihr Lächeln rasch einer besorgten Miene. Monika? Ist alles in Ordnung? Ah, es tut mir wirklich leid. Ich bin eine so schlechte Freundin. Hä? Worüber redest du denn? Du bist eine tolle Freundin. Monika schüttelt den Kopf. Ich habe dafür gesorgt, dass sich alles um mich dreht. Du hast es gestern ja selbst gesagt. Du hast mir gesagt, dass ich versuche, den Club zu machen, den ich am meisten brauche, richtig. Aber meine Probleme sind so banal im Vergleich zu deinem. Sayori antwortet mit leiser Stimme. Wovon redest du? Als sie diese Worte spricht, verdüstert sich ihre Miene. Das Schweigen wird unterbrochen, als Sayori ihre Erkenntnis murmelt. Ich habe meine Mutter hier vergessen. Monika fällt keine Antwort ein und starrt nur vor sich hin. Ich war nun nicht bereit, das mit jemandem zu teilen. Jetzt machst du dir Sorgen um mich. Das will ich nicht. Aber warum? Wir sind doch Freunde, oder? Sehuri nickt wortlos. Freunde stehen sich gegenseitig bei. Ich will genauso für dich da sein, wie du für mich da bist. Ein weiterer langer, schwangender Moment vergeht. Rücksamer Moment vergeht. Die Atmosphäre ist bedrückend. Monika reißt ein Blatt Papier ab und greift nach ihrem Füller. Sie drückt den Füller fest auf das Papier. Aber ihre Hand bewegt sich nicht. Stattdessen bildet sich ein kleiner Tintenfleck um die Spitze ihres Füllers. Monika setzt den Füller wieder ab und starrt auf den kleinen Klecks. Aus irgendeinem Grund fühlt sie den Zwang, ihn mit ihrem Finger zu berühren. Ruining Monika's Canvas. Wütend auf sich selbst, drückt Monika den Füller erneut auf das Papier, sodass sich die Tinte sammelt. Sie macht einen zweiten fleck. Stell dich nicht so an, Monika. Bewege einfach deine Hand. Monika schreibt. Das habe ich nun daran. Davon, dass ich Perfektion gesucht habe. Einen Makel. Monika schiebt. Das wird zur Seite und legt ihren Kopf auf den Tisch. Das ist nicht der Napclub. Der Napclub ist woanders. Klimaanlage scheint heute lauter zu sein. Ich bin da. Hi. Morgen hört, wie sich Sayori dem Tisch näher und für einen Moment stoppt. Wahrscheinlich, um das Blatt Papier zu lesen. Dann nimmt Sayori am Nachbar Nachbartisch Platz. Schlechter Tag? Mhm. Ich auch. Du auch? Also, das neue Flugplatz sieht so gut aus. Du hast so hart gearbeitet. Nicht für den Club. Ich glaube auch an etwas anderem. Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Es ist so schwer, einfach nur verletzlich zu sein. Hm. Theory nimmt das Blatt Papier von Monikas Tisch. Die schreibt etwas nieder und starrt dann eine Zeit lang drauf. Kann ich dir vertrauen? Natürlich. Du kannst mir alles anvertrauen. Sehory wirft Monika in den Blick zu. Monika erkennt das Signal und nimmt das Blatt von Sehorystisch, um es zu lesen. Man, manchmal möchte ich sterben. Hey, Stone! Sehory! Hm. Das wird mir wirklich, wirklich schwer. Ihre Stimme zittert. Wenn ich es kann, dann kannst du es auch, weil du eine Million mal besser bist als ich. Das stimmt doch gar nicht. Juri atmet tief durch und versucht sich zu fangen. Das ist der Literaturclub. Mein Vertrauen in dich ist größer als meine Angst. Mit diesen Worten steht Monika auf. Sayori hat wohl mehrere Tage gebraucht, um dafür einen den Mut aufzubringen. Waren es vielleicht Monikas vergebliche, aber aufdringliche Anstrengungen, die Sayori den entscheidenden Anschluss gegeben haben? Über das Geräusch der Klimalage kann man Sayori's bedachtsame Atemzüge hören. Monika schweigt, einfühlsam, während Sayori sich sammelt, um fortzufahren. Ich habe dieses Problem, dass ich mich total aufrege, wenn sich die Leute zu sehr um mich sorgen. Ich kann es nicht kontrollieren. Es fühlt sich an wie, warum verschwindest du deine Energie damit, dich um mich zu sorgen, wenn du einfach glücklich sein könntest. Deshalb erzähle ich niemandem etwas von diesem Gedanken, die ich habe. Es ist viel leichter, einfach zu lächeln. Das hilft jedem dabei, glücklich zu sein. Aber das ist ja schrecklich. Das will Monika eigentlich ant antworten. Sie hält sich aber zurück, weil sie fürchtet, damit das Falsche zu sagen. Es ist halt so, dass wenn jeder davon wüsste, würde man mich anders behandeln. Wenn ich mal nicht lächle, würde sich jeder gleich Sorgen machen und fragen, was mit dir los ist. Ich weiß das, weil es schon einmal so war. Seyori hält inne. Sie scheint sich an etwas aus der Vergangenheit zurückzuerinnern. Ich will nur, dass alle glücklich sind. Das ist mir am wichtigsten. Und wenn ich die Leute in meinem Kopf sehe, sehen lasse, macht das niemanden glücklich. Seyori heilt erneut inne. Ihre Miene ist so ernst, dass sie fast wie eine ganze andere Person wirkt. Wie hast du den Mut aufgebracht, mir davon zu erzählen? Bist du denn nicht besorgt, dass ich zu diesen Leuten ziehen werde? Bin besorgt. Ein Teil von mir hasst sich selbst dafür, das zu tun. Aber ein anderer Teil von mir spürt wohl, dass es diesmal anders sein wird. Wann immer wir darüber reden, was der Club bedeuten soll, fühlt sich, fühlt sich für mich alles richtig an. Vor allem nachdem du dich auch sehr eingeschränkt hast, dich auszudrücken. Das gab mir einfach das Gefühl, dass ich dir alles anfordern könnte, Und, äh, ohne dass sich an unserer Freundschaft etwas ändern muss. <lacht> es ist schon komisch. Der Club besteht nur aus zwei Leuten, aber er bedeutet mir bereits so viel. Monika spürt, wie ein Gefühl in ihrem Herzen wächst. Ein gefühlter da Bindung, dass Seyoris Emotionen zwischen den beiden fließen. Ich auch. War so verloren, bevor ich dich getroffen hatte. Du bist so tapfer, Seyori. Du bist stark und tapfer. Da komme ich bei weitem nicht heran. Monika tritt nach vorne. Aber wenigstens kann ich dir etwas Armungsenergie abbieten, wenn du möchtest. Oh, oh, that's good. Ohne ein Wort zu verlieren und ohne zu lächeln, legt sie ihre Stirn auf Monikas Schulter. Durch diese Berührung kann Monika nahezu durch Luft der Gedanken spüren, die durch Seyori's Kopf strömen. Und in diesem Moment bezaubert durch die Atmosphäre im Club. Wird Monika bewusst, dass sie nach allen den Tagen des vergeblichen Wartens, wirklich oft, dass in diesem Moment niemand durch die Tür kommt. Sie spricht mit sanfter Stimme. Du bist das süßeste Mädchen, das ich je getroffen habe. Du kannst mir alles sagen. Ich werde dir, dich niemals verurteilen. Versprochen. Georgis Atem beginnt zu zittern. Sie atmet einige Male tiefer ein rief durch und versucht zu reden, um die Dinge zu sagen, die sie nie laut aussprechen, auszusprechen wagte. Richtig spricht sie mit gepresster Stimme. Ich bin so wertlos. Ich bin wertlos und ohne mich werden alle besser dran. Sie unterdrückt ein Schluchzen, während eine trainäre Wange herunterläuft. Ich bin einfach für jedem eine Last. Oh Jesus, my heart, my heart, my heart, my brain, my everything. Ich bin zu nichts gut und es fühlt sich einfach so an, als müsste jeder mich ertragen und ich hasse das. Ich hasse das. Je mehr sie redet, desto mehr entglättet ihre die Stimme. Sie wird von der Traurigkeit überwältigt, die sich in ihr ausbreitet. Ich möchte diese Gedanken nicht haben. Sie sollen verschwinden. Und jetzt musst du mich auch ertragen und ich möchte nur noch sterben. Als sie ihre Fassung verliert, ist Monika entschlossen, ihre eigene zu bewahren. Sie will nur das sein, was Sieri in diesem Moment braucht. Deshalb zeigt sie ihre Traurigkeit nicht. Ihre Stimme klingt sanft und deinen Das hat doch nichts mit ertragen müssen zu tun. Sie will nur deine Freundin sein. Monika spricht ein paar tröstliche Worte. Aber sie weiß, dass die Gedanken, unter denen Sayori leidet, fehlt will am Platz sind. Sayori hat es selbst gesagt. Und Monika kann sie nicht auf magische Weise verschwinden lassen. Aber sie kann Sayori helfen, diese Gedanken zu bekämpfen, so wie es jede gute Freundin tun würde. Du bist so wertvoll. Für mich und auch für deine anderen Freunde. Ohne dich wäre der Club nicht dasselbe. Ich meine das wirklich von ganzem Herzen. Dass du hier aufgetaucht bist, ist das Beste, was passieren konnte. Auch wenn wir nie weitere Mitglieder gewinnen würden, wäre ich immer noch glücklich. Du hast uns etwas gebracht. Du hast uns eine Vision gegeben und auch eine, ein Glücksgefühl. Und das ist dir doch am wichtigsten, oder? Seyori antwortet nicht, aber Monika spürt ein sanftes Nicken. Es bedarf keine weiteren Worte. Die beiden umarmen sich noch für eine Weile. Monika gibt Sayori so viel Zeit, wie sie braucht. Als sie ruhig atmet und nicht mehr schnieft, hebt Sayori ihren Kopf und wischt sich die Augen. Ich glaube, das braucht ich, Manche Tage sind schwerer als andere. Ich bin jedenfalls da, wann immer du mich brauchst. Aber ansonsten will ich darauf achten, dass alles ganz normal ist. Wenn es das ist, was dich glücklich macht. Mhm. Danke. Du bist die Beste. Nein, das bist du. Beiden lächeln sich an. Weißt du, entschuldige, wenn ich das so plötzlich anspreche, aber hast du schon mal überlegt, mit einem Experten darüber zu reden? Theorie nickt. Es macht mir Angst, weil es ohnehin schon so schwer ist, es den Leuten zu erzählen. Same. Ja. Nun, es ist natürlich deine Entscheidung. Aber wenn du jemals den nötigen Mut dafür suchen solltest, werde ich mein Bestes tun, um dir dabei zu helfen. Was ich jetzt sage, wird sich immer wieder ändern. If you got the big Z, then please get somebody like Monica. Unlike Monica. Basically Monica. Just get Monica. Weil jemanden wie Monika, jetzt, wenn Big Das ist auch warum ich Monika für eine Art Danke. Zu wissen, dass du das tun würdest, hilft bereits. Seh so geht auf einmal und streckt sich. Wow, das hat mich aber müde gemacht. Und hungrig. <lacht> Nun, du musst heute keine weitere Arbeit machen, wenn dir nicht danach mut ist. Nein, ich will es aber. Ich meine, ich kann mit Sicherheit sagen, dass das eines der Dinge ist, die mich glücklich machen. Machen. Monika lächelt. Ich könnte vorher einen Snack vertragen. Das plötzliche Geräusch der Tür lässt die beiden ihre Köpfe drehen. Die Tür öffnet sich halb, aber nicht weiter. Ein Gesicht späht in das Zimmer. Ein Gesicht, das vertraut wirkt.